Hallo liebe Freunde, bevor wir zu den einzelnen Rennen kommen, möchte ich gern die vielen fleißigen Helfer näher ins Bild rücken, die vor, während und auch nach der Veranstaltung so viel zum Erfolg beigetragen haben. Dietmar, wie ist denn die Stimmung? Gut. Gut. Bei den anderen auch? Ja. Super, immer kein Glück bei, kommen aus Frankfurt oder Nehme wir das erste Mal bei diesem Rennen teil, habe es die ganzen Jahre nicht geschafft, erstes Mal wegen Corona, zweites Mal in Frankfurt ist immer zu dem Zeitpunkt die jetzt klappt es endlich mal, Oderhutfahrt ist nächstes Wochenende und ich hoffe mal, ersten 10 wäre schon Form, der Rest ergibt sich. Der erste Start ist für 9.30 Uhr vorgesehen und die ersten Radsportler versammeln sich im Vorstartreich. Ja, als Gast haben wir auch begrüßt den Oberbürgermeister von Görlitz, Herrn Gabriel Ursu. Er steht hier gemeinsam mit dem Vertreter des Postsportvereins Görlitz, Jürgen Schmidt. Die Senioren 3 sind seit 9.30 Uhr auf dem Weg und sie fahren 5 Runden, insgesamt 86,5 Kilometer. Fünf Minuten nach ihnen die Senioren 4 mit 3 Runden insgesamt 51,9 Kilometer. I'm <laughs> not Bitte vers relствен, drüben Sie auf einer K Eine große Gruppe Radsportler aus Niski steht am Straßenrand. Da bleibt die Frage. Warum fährt sie nicht mit? Wir sind zu so schwach. <lacht> Was ist mit jedermann? Auf die Spitze wollen wir uns ja nicht teilen. Auch nicht? Ach so. Ist Ach so. Ja, also, sind ja, also sind wir sind vom Radsportverein NESKI und sind äh, eigentlich jedes Jahr hier in Görlitz, äh, um mehr oder weniger auch unseren Verein jetzt hier zu präsentieren. Aber unser Leistungsniveau ist leider nie groß genug, um hier auch nur eine Runde mitzuhalten. Wir haben das schon mal früher versucht, aber leider ohne Erfolg. Es ist doch sehr, sehr eine sehr schwierige Runde und erfordert natürlich auch entsprechendes Training, um hier überhaupt mitzuhalten. Ja. Also wenn der Berg abgetragen würde, da hätten wir vielleicht eine Chance, aber das werden sie für uns wahrscheinlich nicht machen. <lacht> Bist du denn zufrieden mit der Veranstaltung? Bis jetzt bin ich eigentlich toi, toi toi zufrieden, dass es ganz gut abläuft, mit kleinen Anfangsschwierigkeiten. Aber die haben wir zum Schluss trotzdem sehr gut alle gemeistert. Und so wollen wir hoffen, es bleibt bis zum Ende der Veranstaltung so. Prima. Äh, welche Aussichten hast du noch bis zum, bis zum späten Nachmittag? Kriegen wir noch so weit auf die Reihe oder gibt es Verzögerungen? Ich, ich glaube nicht. Ich schätze, ich bin da jetzt bin ich optimistisch, wenn das einmal zum Rollen gekommen ist. Glaube ich doch, dass wir das Ganze bis zum Schluss dann packen. Na, dann viel Erfolg. Ja, Dankeschön. Seid ihr zufrieden? Also, ich merke, euch geht's gut. Das hört man am Lachen, ja? wir Ja, bei der Arbeit. Wie laufen die Geschäfte? Naja, schleppen etwas. Jetzt Ja, wartet mal, wenn die ausgehungerten Rennfahrer ankommen, ja? Ja, ja, Welchen Platz hast du gemacht? Welchen Platz? Glückwunsch. Weiter. Glückwunsch. Erwartung erfüllt? Komm mal bitte. Erwartung erfüllt? Ja. Mehr als das. Ich hatte zwischendurch gewisse Zweifel. War vielleicht nicht mein bester Tag. Ja. Aber insgesamt denke ich mal, ja, wenn man zum Schluss das Vorderrad zuerst überschiebt, hat man nicht viel verkehrt gemacht. Hattest du mal eine Hänge? Insofern freue ich mich. Ja, zwischendurch ziemliche Krise. Ich musste mich ja noch mehrmals auffordern lassen. Also quasi aktiv mitzufahren. Wie war es am Berg? Äh, C. ziemlich schwierig, habe es unterschätzt, aber ich hatte einen guten Partner, der Herr Kiefel, der von Kiefel, ja. Gut, er hat einen großen Motor. Ja. Ich voll investiert und ich habe ein bisschen partizipiert, muss ich sagen, verdiente das allemal Okay. Aber man schenkt es auf der gar nicht einfach so her, weil die Gelegenheiten sind rar, Deutscher Meister zu werden ich habe es mehrfach probiert, war ein paar Mal nah dran. Thema. Heute muss ich den Sack machen und bin heilfroh. Ich hätte mich auch mit dem Podium sehr zufrieden gegeben, aber wenn die Chance so riesig ist, nimmst du mit, was du kriegst. Dann herzlichen Glückwunsch Vielen Dank und gute Erholung. Dankeschön, gute Zeit. Danke. Und zur Siegerehrung bereiten sich die ersten drei vor. Das ist einmal die 144 Jürgen Sock von der RSV Düsseldorf-Brat-Ratingen. Es ist die 126 Uwe Kiebel vom RSV Werner Rutte berlin Und es ist die 112 Heiko Gehrige vom RC Kempten. Die Siegerzeit kann ich schon offiziell nennen. Es ist eine Stunde 23 Minuten und 2, 3,0, 3,0 Sekunden.